Moin ihr Lieben, es ist wieder soweit. Ich habe ein Urteil zu treffen. Und kein leichtes. Die zwei Starköche mit dem absolut größten Mundwerk in Deutschland streiten sich um den Titel des besten Burger Deutschlands. Beide absolut überzeugt von sich selber. Die Rede ist von Tim Melzer und Steffen Hensler. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ein Restaurant der beiden betrete und einen Burger bestelle, erwarte ich viel, sehr viel. Wer ist besser? Wer macht den besseren Burger? Versagen beide oder krönen wir vielleicht sogar den besten Burger Deutschlands in dieser Folge? Schön, dass ihr am Start seid. Zum zweiten Mal heute. Es geht jetzt zum schönen Henster. Wir werden den Burger testen. Die waren G-Swiss. Ich war schon da. Hab aber so ein Special-Ding getestet. Ich werde dieses Mal einen vergleichbaren Burger testen. Den ich natürlich dann auch beim, beim, äh, wie heißt er jetzt nochmal hier? Der so viel raucht. Äh, <lacht> der Melzer. Aber erstmal geht's zum Henster. Wir ballern rein jetzt nochmal. Wir sind kurz angehalten hier mitten in Hamburg. Oh, ist das schön hier. Guckt euch das an. Woo! Ich bin mega gespannt, wer das Rennen machen wird. Ich werde knallhart bewerten. Kompromisslos. Und wir ballern jetzt hin. der jetzt weiter zum nächsten Spot. Flash durch rein. Irgendjemand kriegt Geld von euch. Ihr seid verpflichtet dazu, diesen irgendjemanden das zu geben. zu so 100%. Und ich komme von jetzt auf gleich und sage euch, ihr müsst diesen irgendjemanden weniger geben. Und das ist safe. und sagt ihr ja. Natürlich sagt ihr ja. Es gibt keinen Grund dafür, Nein zu sagen. Und deshalb an alle, die Ratenkäufer am Start haben, Kreditkartenschulden, Privatkredit oder Dispo-Kredite, ladet euch die App von Anyfin runter, weil die machen genau das. Die gucken, ob eure Zinsen fair sind. Und wenn sie nicht fair sind, schicken die euch ein Angebot zu mit günstigeren Zinsen. So, das hat in Deutschland im Schnitt 36% weniger Zinsen den Nutzern von Anyfin gebracht. So, das machen die so, dass sie eure Ratenkäufer auf einen Schlag abbezahlen, so können die günstigere Zinsen bzw. einen flexibleren Zins anbieten. Wie das in der App funktioniert, zeige ich euch jetzt nochmal eben. Als erstes ladet ihr euch die App von Anyfin runter. Klickt auf Anfrage senden und wählt beispielsweise einen Ratenkauf aus. Wählt aus welchen Anbieter ihr hattet und ladet ein Foto von einer aktuellen Rechnung hoch. Gebt noch den Code Holle ein, kriegt mit dem Code einfach so 20% Abzug auf eure Rechnung, schickt die Anfrage los und kriegt dann ein Angebot zugeschickt. Noch dazu solltet ihr wissen, dass jederzeit Ratenpausen möglich sind. Außerdem könnt ihr Sonderzahlungen vereinbaren und es ist eine App immer ein Service am Start, um euch eure Fragen zu beantworten und jetzt geht es weiter im Video. Und random reingeschnitten hier jetzt, denkt auch an den 50 Euro Gutschein, der am Start ist. Ich picke mir irgendeinen Kommentar raus und verschenke einen 50 Euro Amazon Gutschein. Irgendwas reinschreiben, ich pinne das an oder Top-Kommentar, das mache ich immer so, eins von beiden. Lasst die Kommentare glühen und den Like-Button zum Friseurmann. Oh, Absturz, Absturz. Hier ist gerade Déjà vu Faktor. Hier waren Achmed und ich auch letztes Mal, als wir den Henzer getestet haben. Ich sage jetzt nichts zur Bewertung damals. Wir gehen ganz neu ran mit neuer Erfahrung. Ähm, gucken, was das was, was so abgeht. <lacht> ich glaube schon wieder. Echt nur Scheiße. Wir gucken, wie der schmeckt natürlich. Und ich freue mich auf fressen. Ich habe richtig Hunger. Der schöne Henzer gegen den Raucherschlot. Achmed, was hast du gerade gesagt? Du hast Bock, dass ich den Händler grill? Voll. Du sagst, der Händler kann wahrscheinlich nichts, ne? Kann auch nicht. Wie kommst du darauf? Ich gucke mal seine schnelle Nummer und der ja. lässt mal alles anbrennen. So. Äh, aber er ist real, das muss man sagen. Er schneidet das nicht raus und so. Ich glaube, du willst ihn wegflexen. Ja, weil bei mir geht auch mal viel schief beim Kochen, aber ich bin ein absoluter G, was Kochen angeht. Tim Melzer, was hast du Tim Melzer? Gar keinen Plan. Wir gucken, wir gucken. Also, meine Diagnose jetzt noch, wie ich gesagt habe, der schöne Hänster, keine Ahnung, kann nichts zu sagen, ob er es drauf hat. Tim Melzer, der hat sich bestimmt einiges an Geschmacksnerven verbrannt, aber er wird mit Sicherheit nicht selber in der Küche stehen. Das heißt, die Chancen stehen einigermaßen. Ja, und wir werden jetzt uns einen Burger rausflexen. Da ist sogar ein To-Go. Wir gucken. Achmed Ach, hat den besten Platz. Achmed steht gerne hinter mir, ne? Achmed? Die Führungsposition. Die nimmt er mit den Lippen ein, die Führungsposition. Ja klar, können wir machen. <lacht> Aber bitte noch mal Grinsefresse, die Grinsefressen, die du eben gemacht hast. Ich dachte, komm, ich crash das Foto. Und eigentlich bin ich da gestellt. So. <lacht> das wird eine Erinnerung fürs Leben. Also, Leute, wir sind hier mitten auf der Mönckebergstraße, mitten in Hamburg City. Guck mal, das ist hier ein Traum. So clear I don't <lacht> need a crowd, I got your company Ich glaube wir switchen jetzt mal einmal rüber zum Melzer. Wir sind am Start. Das ist Schanze, Ahmed, ne? Ich check das ja jetzt erstmal. Hier ist direkt der Bahnhof. Und hier, das ist voll das geile Feeling. Da hinten ist lockman und da gehe ich gerne fressen. Und von da unten gucke ich mal hier hoch und denke, ich wäre gerne hier oben mal. Weil da ist eine Treppe und da habe ich schon oft überlegt hochzugehen. Ich zeige euch die Treppe gleich. Hier habt ihr schon Videos von mir auch gesehen. Da bin ich hier längst gegangen. Voll die Erleuchtung gerade. Ach siehst du da vorne das Schild? Okay. <lacht> Guck mal da vorne. Das so, ist das rote Schild, Ahmed? Nee, leider nicht. <lacht> Nein, den bringe ich nicht mit dir. Nach unten habe ich echt immer hoch geguckt man. Das ist auch normal. Genau diese Treppe habe ich gemeint, Leute. Wie sehe ich hier aus, Ahmed? Das kann doch nicht angehen, Mann. Du siehst immer aus wie ein Penner. Ehrlich? Man könnte ja gar nicht meinen, dass du schon 7 Millionen auf hast. Das wissen die Leute ja alle gar nicht. Schreib das doch mal in die Kommentare, <lacht> wenn ich immer so aussehe, Mann. Muss ich mal was ändern. Guck mal, so ist es doch gleich fünfmal besser. Guck mal, Leute. Sind ja hast du gesehen? Ja. Ich habe hier von Selkebab, den Kollegen, von letzter wo ich hier gefilmt habe, und Instagram foto gemacht habe mit Döner. Hast dir gefallen, das Video? Natürlich, ja. Äh? Urgestein bei Selkebab. Er ist seit 20 Jahren ist er da. 30 Jahre? Nein. Ehrlich? Top. Oh, ich dachte, ich übertreibe gerade. Nee, 30 Jahre äh, geil, Mann. Ach, man sagt ja mir direkt die Preise, Mann. Da müssen wir drin nicht gucken. extra ja, nochmal. Ja nix, Bruder. Aber ich, er holt mich voll begeistert her. Ja. Ja. Tatsächlich genau der gleiche Preis, das ist geil. Ja, ich das ist geil. abgesprochen. Ab 17,50 tatsächlich Bullerei, äh. Cheeseburger und Fritten, Alter. Mit Secret Gewürzsalz. Also wirklich ein super Battle. Bullerei, Cheeseburger und Fritten. Beef Patty, Brioche, Römer Salat. Die haben auch nur den einen vernünftigen Burger, sag ich mal. Ne? Und den werden wir uns jetzt reinschätzen. Wir gehen ja jetzt nämlich rein. Jetzt switchen wir vielleicht auch gleich mal rüber wieder. Wir sind wieder am Start. Wir werden draußen, glaube ich, fressen, Ahmed. Ja. ja, wegen Musik gibt es hier immer Probleme. Ich fühle mich heute irgendwie verplanter als sonst. Merkt ihr das? So, folgendes, Leute. Wir hätten zwar drin filmen können, aber hier ist laut. Wir haben keinen ordentlichen Platz. Drin ist Musik, das ist immer kritisch, wisst ihr? Wenn Musik zu laut ist, kann ich das nicht hochladen. Beziehungsweise das Video wird gestrikt, Ah, nicht gestrikt, aber wie die Scheiße auch immer heißt, ihr wisst, was ich meine. Kann ich kein Geld mehr verdienen. Wir werden jetzt gucken, was wir fressen. Ich werde was Vergleichbares nehmen, wo ich denke, dass es auch bei Melzer das gleiche geben wird. Ja, ich sehe schon, wir haben ein Problem, Leute, Mann. Hier gibt es so diese special Sache Veggie-Burger, Crunchy Chicken. Teriyaki, Crispy-Fish-Burger und Tuna-Burger. Ist aber auch scheißegal. Wir gucken, welcher Burger besser schmeckt. Und wir nehmen einfach den Teriyaki-Beef-Burger. So ist es halt, ne? Und zieht euch rein, 17,50. Das ist echt aber krass, Mann. Ja, ja, ist bezahlt. Zieht euch mal rein, was für eine Weltwege landet. 17,50 und das ist jetzt nicht irgendwie Kobe-Beef oder so. Das ist einfach normaler Beef-Patty. Welcher normale Mensch soll hier essen gehen? so? Ich vorhin vier empfänger ab, ne? Feierabend. Der Der wird danach das Auto erstmal stehen gelassen. Welches Auto? Ja, <lacht> Ich werde erstmal das Fahrrad angekettet, da ja. Das Fahrrad ist immer aufgepumpt. <lacht> ja. Ihr müsst es immer folgendermaßen sehen, Leute. Ne? Burger, ein zweites Mal testen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Punktzahl die gleiche ist, ist gering. Ich habe mehr Erfahrung jetzt. Ich habe heftigere Burger noch gegessen. Natürlich auch schlechtere. Also, ich gehe jetzt mit mehr Erfahrung noch, mit mehr Foodtouren und alles, gehe ich jetzt an diesen Test an. Und wir werden jetzt diesen Teriyaki 17,50 Euro Burger testen? Und ich muss es noch mal sagen, ne? hier gibt es kompromisslos, eine ehrliche Meinung. Egal jetzt irgendein Name oder sonst was, wenn das scheiße schmeckt, schmeckt scheiße. Und das wird gesagt, wenn es gut schmeckt, schmeckt es gut. Also, hier könnt ihr ich komplett auf mich wieder verlassen. Wir nehmen Teriyaki Beef ohne äh, Speck. Ohne Speck. Ja, genau. Das war's. Das switch wir noch mal rüber zu habt und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Tim Melzat ist auch da, ich glaubt es nicht. Ja. Achmed, was hast du zum Burger, bevor ich ihn zeige? Mashallah. Also, er sieht wirklich gut aus, Digga. Ja. Und das ist auch safe. Kein TK-Penny. Nee, 100% nee, nee. Pro, die ist nicht für mich, die ist für Achmed. Ihr wisst ja, er trinkt nur Cola. Wir beide sind hier am Wassersaufen ohne Ende. Achmed trinkt eigentlich nicht mehr Wasser. der trinkt nur Cola und jetzt trinkt er Absolut. Ja, <lacht> jeder Mensch trinkt zum Essen gerne Cola. Also, ihr seht, Leute, endgegner Style. Wir sind zurück beim Melzer. 17,50, gleicher Preis. Pommes dazu, die snacken wir mal eben. So, Leute, let's get it on. Die Tour zieht den Hammer aus dem Stein. Bam. <lacht> Fühlt sich auch wieder gut an. Fühlt sich hochwertig an. Oh. Oh, schöne Soßenfarben. Riecht buttrig lecker schon mal. Und mein erster Bisse direkt am Start. interessant. Ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll, Ehrlich, ich glaube, man muss ich mich ganz tief reindenken. Ganz knuspr knuspriges Bann. mit ganz viel Butter gearbeitet. Das schmeckt geil, das ist sehr gut. Es ist ein Burger mit dem Charakter, ich kenne die Gastronomen, die darauf setzen, weniger ist mehr, wenig Salz, wenig Gewürze. Qualität vom Fleisch mit der Sicherheit sehr gut, nicht TK. Aber dieses Ding, wo du ins Fleisch reinbeißt und denkst, du, brauchen mehr Salz. Viele stehen auf das Ding. Ich glaube, es soll die Qualität vom Fleisch und generell von den Zutaten hervorgehoben werden. Die merkt man definitiv voll schön erzählt. Ja? Ja, man. Ich hab so gefühlt. <lacht> ich hab fast geweint. Ja, man hat schon an dem Tropfen gesehen, tatsächlich mhm. hier im Teller, dass das Medium getroffen ist. Wir switchen, glaube ich, nochmal rüber zum Henssler, gucken, was der macht, Leute. So, wir sind zurück beim Henssler jetzt. Da ist das gute Stück. Pommes sind dabei bei den 17,50. Kann ich auch jetzt sagen, habe ich letztes Mal gegessen, Endgegner. Die Pommes sind wirklich Endgegner. Boah, oh, Alter. Sieht gut aus, Jungs. ne? Geil. Wollt ihr mal beißen, oder was? Ja, ja, <lacht> nein, Nein, kann ich nicht. Ich schwöre, ich muss auch selber. <lacht> die haben ewig gewartet auf den Burger. Pass auf, Leute. Sehr weich, sehr weiches Band. Außen knusprig, gefällt mir gleich von der Haptik sehr gut. Wir haben die Teriyaki-Soße hier am Start. Dezent Käse, fluffig, sehr fluffig. Vankerbahn. fühlt sich gut an. Tatsächlich durch. Mhm. Wird durch sein. Wer weiß, vielleicht sind es auch TK-Patties. Kannst du haben. Selber zubereitet und eingefroren, ne? Ich werde auf TK tippen. Die Soße ist geil. Also ein bisschen Barbecue-Style. Das heißt jetzt Teriyaki-Soße. Hätte ich jetzt bestellt, ohne drauf zu gucken, hätte ich gesagt Barbecue. Also dieser Burger, kann ich euch von Anfang an sagen, pumpft durch die Soße. die ist gut, die ist süß. Barbecue ist vielleicht doch ein bisschen verfehlt, aber es hat diesen Touch. das ist das, was du merkst. Du merkst, diese Soße alles perfekt, aber die anderen Sachen gehen so ein bisschen unter. Aber es ist, so viel kann ich schon verraten, nichts bei, was schlecht ist. Du hast ein gutes Bun, fluffig, du hast diese Soße, aber der Hauptakteur, das Fleisch, das geht ein bisschen unter. Wir switchen mal rüber zum Melzer und gucken, was da geht. So, wir sind wieder am Start. Wir sind wieder am Start. Das ist so ein hartes Ding. Wir haben hier auch noch kleine Gürkchen drin. Zu dem bin ich noch gar nicht durchgedrungen. Man muss sich immer weiter vortasten mein Burger. Es kommt immer zwischendrin neue Impulse. Fühlt sich so an, als wäre hier wirklich noch mal ein bisschen mit Kräutermarinade gearbeitet worden. Beziehungsweise es werden wahrscheinlich die Gurken sein, die in Kräutern eingelegt sind. Die Zwiebeln dazu noch mal eine neue Komponente in der Mitte vom Burger. Zwischen wir noch mal rüber? Hier. Wir sind wieder am Start. Ich muss kurz in mich gehen, Leute. Ich muss kurz in mich gehen. Schwer die Entscheidung, Leute. Schwer, Mann. An dem Burger ist nichts auszusetzen. Das muss man sagen, es ist ein leckerer Burger. Aber wenn man zum Hetzer geht, wirklich zum berühmten Koch und Burger frisst, denkt man an einer Stelle kommt es jetzt Boom und fegt dich von den Socken. Das haben wir nicht. Mittelmäßiges Fleisch, gutes Bun, wenig Eigengeschmack, aber gut. Auf voller Konsistenz, gute Soße. Zum Schluss zählt das Gesamtergebnis vom Burger. Du beißt rein und du gibst eine Gesamtnote. Wie kombinieren, wie harmonieren die Zutaten? Und die Note kriegt ihr gleich. Wir gehen nochmal mal zum Melzer rüber. Gehst du gerade tief in dich? Ja. Ich sage einfach, was ich jetzt denke. Normalerweise fühle ich ähm, das so ein Feeling wie fette Kuh in Köln. wo ich ihn früher sehr gefeiert habe, aber letzten Mal hatte ich folgendes einfach zu fade. Ob die Fle das Fleisch gute Qualität ist oder nicht. Ohne Salz schmeckt das nicht. Hier ist auch wirklich kaum mit Gewürzen gearbeitet. Aber auf eine ganz verrückte Weise fühle ich den Burger. Der Burger zusammengefasst. Butter im Vordergrund, sehr butterig, geil. Knuspriges Bun. Fleisch, merkt man die Qualität einfach. Top-Qualität, aber kleine Impulse noch vom Salat, von, von den Zwiebeln, relativ im Hintergrund. Hier steht wirklich die Butter und das Fleisch im Vordergrund. Ich eine geile Kombi. Für mich ist zu wenig Salz, sage ich euch klar und deutlich. Und ich muss das jetzt im Verhältnis setzen dazu, dass es wirklich an sich ein Top-Produkt ist. Und mit Sicherheit ein besseres Produkt als beim Henslern. Mit Sicherheit. 100 Prozent von den Zutaten. Mit ein bisschen Salz wäre das Ganze getan. Es wäre deutlich besser bewertet von mir. Und jetzt muss ich eine Bewertung finden. Oh, ich muss in mich gehen. Ich glaube, wir gehen nochmal rüber. Oh. Wie lange ich brauche, um eine Nachkommazahl, gebe ich eine Komma 4,5. Ich brauche so lange, um zu bewerten, weil ich dieses Scheiße so verdammt ernst nehme. Ich struggle gerade zwischen einer Nachkommaziffer. Kannst du sagen? Was ich, oh, ich kann so sagen, oh, Mann, ich drehe durch Mein Bauch sagt, es ist 7,4. Es ist ein leckerer Burger durchweg. tk wahrscheinlich kann ich nicht mit sagen, aber wahrscheinlich ähm, am Ende des Tages zählt aber der Geschmack. Wenn der beste Burger des Deutsches äh, tk die wäre, ist es so, dann schmeckt am heftigsten. Aber das ist halt definitiv nicht 7,4. Leckerer Burger wirklich, würde ich wieder essen. Wenn ich hier vorbeigehe, zack, snack ich mir rein. Hätte ich aber trotzdem ein bisschen mehr erwartet, beziehungsweise ich habe ihn ja so schon mal gegessen, aber das letzte Mal fand ich leckerer, beziehungsweise es kam viel Erfahrungen jetzt dazu. Ich habe bessere Burger gegessen. Ich bin weiter durch Deutschland gereist und diesmal ist es 7,4. Das schon zum Melzer. Mal gucken, was der kriegt. Achmed hatte sich nebenbei auch noch mal einen Burger gesnackt. Das hat er auch jetzt schon zur Hälfte gegessen. Ja, den Aspekt ohne Salz fühle ich komplett. Viel zu komplett, ne? Ja. Aber, geh mal endlich. Irgend, irgendwas hat der. Das ist so wie ein perverser Kuss auf Vollsucht bei einer Party mit irgendeiner Alten. Wo ihr eigentlich denkt, der war voll eklig. Nee. Und, und ihr denkt euch, oh, aber irgendwie war das geil. Obwohl es eklig und pervers war. Nicht, dass der Burger eklig und pervers war, aber ich fand das Beispiel trotzdem treffend. Vielleicht fühlt ihr, was ich meine. Komm, ich gehe in mich, dann gehen wir zur Bewertung. Für mich ist der Melzer unter dem Aspekt, dass ich. Die Qualität fühle, dass ich diesen Aufwand fühle, die, die Butter, die Zutaten. Aber der Gesamtgeschmack, der zählt. Wenn du in den Burger beißt und dich fragst, wie geil ist der Burger? Finde ich dass mein Kollegen weiter? Will ich hier wieder essen gehen? Kriegt der Burger von mir 7,2 mit viel Wohlwollen, weil ich die Qualität fühle. Aber geschmacklich war der Henzer besser. Der Henzer hat für mich gewonnen, trotz schlechterer Zutaten, in Aber er hat besser geschmeckt und das ist es. Und er hat kompromisslos besser geschmeckt, weil hier einfach zu wenig auf den Geschmack, zu viel Wert auf die Zutaten meiner Meinung äh, gelegt wurde. Vielleicht haben die das Salz vergessen zum Schluss, das kann sein. Aber ich als Feinschmecker gebe trotzdem noch eine 7,2. Aber der Händler ist Sieger im Wettbewerb. Geschmack kompromisslos besser für mich. Kompromisslos, Leute. War für mich ein hartes Rennen, dieses Ding zu bewerten, Mann. Geil, geil. Schreibt mir auch gerne. Ich hab Bock auf diese VS-Geschichten. Versus, sagt man auch ne? Der gegen den. Gebt mir irgendwelche Beispiele. Ich feiere das mit den Hin- und her Bringt mir sehr Spaß, die Videos. Lasst unbedingt den Daumen oben glühen. Knallt ihn nach oben. Knallt ihn in das Kommentare Denkt an den 50-Euro-Gutschein. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Rund. Und noch mal eine Botschaft an den Melzer, ihr habt Ehre, ihr habt uns eingeladen. Die Bewertung kann ich leider nicht mehr verbessern, aber ich, dafür sage ich noch mal von Herzen, einfach Salz drauf auf den Burger und das Ding wäre eine dicke Nummer besser gewesen.